Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Citavi-Webinar. Mein Name ist Anke Rapsch und ich bin freie Citavi-Trainerin und ich ähm, richte diese Citavi Zitationsstil-Webinare äh, Zitationsstil ähm, im Namen von Citavi aus. Ähm, Sie können gerne Ihre äh, Fragen in den Chat stellen. Sie können auch gerne äh, direkt übers Mikrofon ähm, Fragen stellen. Wir haben heute ähm, Fragen von sieben Citavi-Nutzer und Nutzerinnen. sind wunderbare Fragen, sind nicht zu, äh, nicht zu äh, speziell, so dass es alle interessiert. Sie bauen teilweise aufeinander auf und sie ähm, bilden auch so eigentlich das ganze Spektrum ab, was der Citavi-Zitationsstil-Editor zu bieten hat. Ja, ehe wir mit den Fragen starten, will ich äh, diese na, jetzt muss ich gerade nochmal meine. Da, da haben wir es. Meine, äh, diese, diese Folie äh, aufrufen. Ähm welche Zitationsstilform unterstützt Citavi und damit auch der Editor? Das ist jetzt wichtig äh, bei einigen Fragen, die anstehen gleich. Und damit wir da das uns noch mal vor Augen rufen, was, da alles, was es da alles gibt, schauen wir uns diese Fo Folie an. Also wir haben heute ähm, mehrere Autor-Ja-Stile mit Nachweis im Text dabei. Wir haben einen autor -Ja stil mit Nachweis in Fußnoten dabei und wir haben ein Vollbelegstil dabei, ähm, ohne Literaturverzeichnis. Dort wird alles in Fußnoten abgebildet, alle bibliografischen Daten. Äh, ja, ich schaue jetzt im Chat, da ist die Frage, vielleicht ist dies schon dabei, wie kann man die Auflagenzahl als hochgestellte Zahl vor die Jahresangabe bringen. Ich denke, das ist in, es ähm, war zwar keine Frage, aber in dem ersten Stil, den ich gleich aufrufe, ist genau das äh, äh, Element äh, äh, eingebracht worden. Das denke ich, das sehen wir gleich. Erinnern Sie mich noch mal dran, gleich beim ersten Stil. Ja? Wenn, ich, wenn ich damit zu Ende bin und ich habe äh, bin nicht auf die hochgestellte Zahl eingegangen, sagen Sie doch mal Bescheid. Okay, so. so. Jetzt haben wir die Frage 1. Bei Monographien, Sammelbänden und Beiträgen in Sammelbänden soll nach Nennung des Reihentitels und der Bandnummer der Reihe eine schließende Runde Klammer gesetzt werden, gefolgt von einem Komma, vor dem Verlagsort. So, das schauen wir uns jetzt in Citavi an. Da gehe ich hier oben in Zitation, Zitationsstile. Und ähm, der Nutzer hat mir die, den Zita den, den, ähm, die Zitationsstildatei schon geschickt. Das ist hier Zeitschrift für Kirchengeschichte, hat er schon eine Kopie gezogen. Ich gehe jetzt hier unten in den Editor rein. Und dann gehe ich in Monographie. Und äh, weil das jetzt dieser Vollbelegstil ist, bin ich jetzt hier unten im Regelset Fußnote ähm, am Arbeiten. So, schauen wir mal an. Der, es heißt eine Klammer, eine schließende Klammer nach Bandnummer der Reihe. Das heißt auch eine, eine, öffne, eine offene Klammer vorne vorm Reihentitel. Wir gucken uns mal an, wie es da im Moment drin aussieht. Klick da rein und dann kommt hier ein Klick in dieses weiße Feld. Und wir sehen, da ist hier bei Interpunktion davor eine Klammer gesetzt worden vom Nutzer. Das ist nicht richtig. Sie müssen sich merken, in der Interpunktion davor, kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen dezidierter drauf, in der zweiten Frage, werden wirklich nur Komma, Semikolon, Doppelpunkt gesetzt und ein Punkt, diese, diese vier Zeichen. Also nehmen wir das hier mal raus. Ich übernehmen, Okay. Und das Gleiche ist hier hinten, Bandnummer der Reihe. Klicke ich hier. Da ist hier Interpunktion danach gesetzt worden. Das ähm, geht nicht. Dann nehmen wir hier und okay. So. Ähm, Klammer auf, Klammer zu. soll ähm, wirklich nur über Textelemente äh, gemacht werden. Und in den meisten Zitationsstilen ist hier links im, äh, in dieser Komponenten, leiste, sind diese ähm, Elemente schon vorhanden. Also ich ziehe da jetzt eine ein Klammer auf und da hinten Klammer, Klammer zu dahinter. So, wir gucken uns das mal an rechts. Wir gucken uns mal den, äh, Müller, äh, den Wolfgang Müller Funk an. Ähm, das sieht jetzt gut aus. Wir haben da den Reihentitel, wir haben die Wandnummer der Reihe. Und ähm, Klammer auf Klammer zu. Und wir haben, wir schauen mal, auch ähm, eine, ein, ein Komma vor dem Verlagsort. Also soweit ist diese Frage ähm, beantwortet. Es geht noch besser und das zeige ich gleich in der, in der zweiten Frage, weil die sich da direkt direkt anschließt. Weil wir sehen zum Beispiel hier unten bei der Waldenfelsquelle, da haben wir jetzt Klammer auf, Klammer zu, und da ist überhaupt kein, äh, da gibt es überhaupt keine Reihe. Das soll natürlich nicht der Fall sein, aber das gucken wir uns gleich in der zweiten Frage an. Jetzt gucke ich noch einmal auf die Auflagennummer äh, ermittelt. Wir sehen da oben wieder bei der Müller-Funkquelle, da ist das äh, schon eingebaut, also die hochgestellte ähm, Angabe äh, der Auflage und wie ist das gemacht worden? Ich klicke hier rein. Das ist eine sogenannte zusammengesetzte Komponente. Wir haben die ähm, Komponente Auflagennummer ermittelt. Die, die wurde von hier von hier rechts reingezogen. Also man könnte, ich würde jetzt mal hier noch was reinziehen. So geht das. Ja, einfach von von links reinziehen. Das lösche ich jetzt wieder weg. Und äh, daneben ist gleich das Jahr ermittelt. Und, ähm, und die Auflagennummer ermittelt wurde hier auf hochgestellt, ähm, äh, eingestellt. Und ansonsten gibt es da nichts, kein, kein Leerschritt dazwischen oder so weiter. Das, ähm, das ist alles, was eigentlich ähm, äh, passieren muss. So, so. Ähm, ist diese Frage nach der ähm, Auflagennummer damit ähm, äh, beantwortet? Ja, danke. Wunderbar. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt zur zweiten Frage. Mich interessiert, wie man am besten die Trennzeichen zwischen den Feldern, also Doppelpunkt, Punkt, Komma, Semikolon einzufliegen sind, wenn nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Felder be belegt sind. Ja, das hatten wir ja gerade gesehen. Da gibt es zum Beispiel eine Monografie, da gibt es keine Reihe. Und dann hat man da diese diese schließenden Klammern äh, auf und zu. Ähm, das ist unschön. Weiter geht es hier. Es gibt ja dafür mehrere Optionen. Interpunktion vor, danach bei der Komponente. Es gibt Textelemente und es gibt den Autokorrekturmodus. Genau. Das schauen wir uns jetzt mal im, im Detail ein. Wir können hier direkt mit diesem Zitierstil weitermachen. Das ist jetzt irrelevant, was das für ein für Zitierstil ist. Gehen noch mal in den Editor. Sind hier. Und sie gehen jetzt hier noch mal rein, gucken uns das jetzt noch mal an. Ähm, was wir jetzt mal machen, ist, dass wir hier vor der Bandnummer ein Komma setzen. Das gibt es öfter mal. Das wäre ähm, eine Interpunktion direkt in der, in der Komponente. Klicken wir hier wieder rein. Und machen hier bei Interpunktion dafür, vor ein Komma und dann eben ein Leerzeichen. Und ähm, hier in der Beschriftung mache ich das genauso. Oben die Beschriftung ist nicht notwendig, aber es ist sehr schön, wenn man das macht. Dann hat man einen besseren Überblick. Ja, Interpunktion davor. Und danach, ich erkläre das nochmal, alle Zitationsstile von Citavi sind nach dem Muster Interpunktion davor ähm, Aufgebaut. Also verwenden Sie nur die Interpunktion davor. Interpunktion danach gibt es ein ganz seltenes, seltene Ausnahme. Ähm, brauchen wir jetzt hier nicht, nicht äh, anzusprechen. Also Sie merken sich immer die Interpunktion davor, wenn Sie eine Interpunktion in der Komponente machen wollen. Ich übernehme, übernehme. Und habe jetzt oben Komma. Also oben, na, bei Müller-Funk sieht alles gut aus. Jetzt machen wir aber mal, jetzt schauen wir mal, ähm, schauen wir mal uns hier diese Waldenfelsquellen an. Da ist, ähm, genau, nehmen wir mal an, ähm, hier gibt es nicht die, bei der ersten Waldenfelsquelle gibt es keine Reihe. Ich werde die jetzt mal löschen, das schaue ich mal gerade, das ist äh, Waldenfels 2015. Ich schneide das mal aus. Und dann sehen wir hier, da gibt es jetzt eine, eine Klammer auf, und Komma und dann die, äh, ähm, die Bandnummer der Reihe. Das ist natürlich unschön. Und ähm, da zeige ich jetzt diese zweite Sache, die angesprochen wurde, dieser Autokorrekturmodus. Der Autokorrekturmodus ist eine tolle Sache, den finden Sie hier oben bei Datei, ganz oben links. Eigenschaften des Zitationsstils. Ersetzungen. So, und ähm, ich mache jetzt eine neue Ersetzung. Also, ich will, dass ein, eine Klammer auf und Komma äh, wird zu nur einer Klammer auf. Also, mache ich auf Weiterer hinzufügen. Schreibe das da rein. Klammer auf, Komma. Und es soll nur eine Klammer auf werden. Ich mache OK. Okay, und jetzt gucken Sie gleich bei Wallenfels, da müsste das Komma gleich weg sein. So, das, das sieht jetzt gut aus. Also wir haben jetzt erreicht, dass wenn eine Komponente nicht vorhanden ist, ähm, dann trotzdem ähm, es, es, es gut aussieht. Ob da jetzt nur diese, diese Bandnummer der Reihe in der Klammer steht, ob das, ob das Sinn macht, das äh, sei dahingestellt, aber es ist, ist formal, formal richtig erstmal. So, jetzt tue ich mal wieder die Quelle hier rein. Reintitel, ich hoffe, es ist noch hier in meiner. Genau, es ist noch. So. Schauen wir uns das nochmal an. Ähm, das ist jetzt okay. Besser wäre es noch, Sie würden eine zusammengesetzte Komponente machen. Das ist noch... Ähm, die vierte Möglichkeit, was man machen kann. Und das ist meistens das Beste. In, in diesen Fällen, wenn man nicht so ungewünschte Satzzeichen da irgendwie rumschwirren haben möchte. Ich klicke dafür jetzt auf, ähm, hier auf Bandnummer der Reihe. Ähm, und ziehe mir... Ähm, beziehungsweise ich gehe noch mal zurück. Also besser ist immer, man macht, ähm, man dupliziert hier diese Komponente. Ne? Weil wenn, wenn irgendwo anders äh, diese Bandnummer der Reihe irgendwo verbaut ist, dann würde die so verbaut, wie wir es jetzt machen. Ähm, vielleicht soll das aber gar nicht der Fall sein. Deswegen ist es eigentlich immer besser, man, man dupliziert. Also hier, hier äh, Klick drauf, dann Komponente duplizieren. Ziehe ich hier rein die kann ich dann gleich löschen und ähm, die mache ich mir mache ich auf und ich tue den Reihentitel da oben rein über ein Textelement nehme ich die, die Bandnummer der Reihe äh, die das Komma, das Komma so ich sage nur anwenden wenn und das ist jetzt äh, so ein Trick dass man äh, unerwünschte Satzzeichen nicht ähm, sieht. Ich sage nur an, wenn das Vorhergehende und das Nachfolgende Element Daten enthält. Okay, und jetzt kann ich auch noch diese beiden Klammern da reinbauen. Dann habe ich das komplett. Das sind über diese Textelemente. Also das können Sie sich, sich merken. Das ist ganz oben links. Das wird oft übersehen. Ne? Ganz oben links und die zieh ich ziehe mir ähm, dann rein und kann dann reinnehmen, was ich möchte. W wichtig ist jetzt, weil ich jetzt hier zwei Komponenten habe, sage ich ein Element dieser Komponente. Und hier das und auch hier nehmen, okay und ähm, klicke ich hier nochmal rein und benenne das. Dann mache ich einfach hier ein Komma. Klammer auf, Komma und dann geht man hier einfach durch. Man setzt hier jetzt wieder eine Klammer, äh, so eine geschweifte Klammer auf und ich, hier in dem Fall eine Eins. Also es wird für null bis sowieso durchnummeriert. Egal, sie, manchmal hat man auch vier, fünf ähm, Elemente drin. So ja? und dann Klammer zu und hier vorne gibt es dann ein Leerzeichen übernehmen, übernehmen und den Rest hier kann ich weglöschen So, wir gucken noch mal. Das sieht alles gut aus. Und diese, diese, Klammer, diese, diese Klammer auf und zu, die hier einfach bei der zweiten Waldenfelsquelle stand, die gibt es nicht. Also ist das, ist das eine saubere Lösung. Okay, ich sehe, es sind Fragen im Chat. Ich schaue mal. Okay, jetzt nochmal zur Auflage. Ähm, eins wird nicht aufgeführt. Wie kann ich das einstellen? Ähm, genau, das ist... Ähm, also da gibt es ein Skript, um das zu unterdrücken. Ähm, ich, das, das würde ein paar Minuten dauern, um das zu zeigen. Ich ähm, würde das mal an, an Schluss stellen, damit auch alle anderen Fragen beantwortet werden. Was es auf jeden Fall in der Zukunft geben wird, sind ähm, so kleine Extra-Webinare ähm, zu den Skripten. Und da ist das ein Beispiel, ähm, was da auf jeden Fall aufgeführt wird. Genau, das ist das, die, die, die, äh, die äh, gleiche, gleiche Frage. Äh, wenn ich nicht dran, dran denke, dann sagen Sie mir am Ende der, dieser Stunde hier nochmal Bescheid. Ich kann auch gerne ein bisschen länger machen und wer das noch sehen möchte, kann sich das dann anschauen. Okay, so, nächste Frage. Wozu genau dient das Feld Beschriftung? Muss man da immer das Gleiche reinschreiben wie bei Interpunktion davor? Ja, das Feld Beschriftung äh, dient dafür, eigentlich nur für denjenigen, der den Editor macht hier, dass er sich besser, äh, dass, er, äh, dass er auf den ersten Blick sehen kann, was sich hinter dieser Komponente ähm, verbirgt. Und man schreibt im Grunde, ich, ich klicke das hier nochmal an, man, klickt dann, man schreibt dann im Grunde das rein, man, man schreibt die Elemente rein. In geschweiften Klammern die Verbauten. Also der Reihentitel wäre jetzt die 0, die Bandnummer der Reihe wäre die 1, und ähm, dazwischen und davor danach kommen eben die, die anderen, ähm, äh, alles andere, was, was, was da irgendwie verbaut ist. Zum Beispiel bei der ähm, ähm, beim Datum des Abrufs von der Online-Adresse. Wenn, wenn verbaut ist irgendwie sowas, sowas wie abgerufen am oder sowas, ähm, dann kann man sich das da auch reinschreiben, dass man genau weiß, okay, hier hinter steckt, ähm, steckt genau das, was ich mir da reingeschrieben habe. Ist die, die Frage damit beantwortet? Okay, und wie bestimmt sich die Nummer der Elementtitel? Okay. Ähm, das wird einfach ähm, durchgezählt. Es fängt bei 0 an. Also Reihentitel ist, hat hier in dem Fall die 0. Und Bandnummer der Reihe ist oben Element, ähm, das kriegt die 1. Und wenn da noch was wäre, dann äh, würde da eben die 2 stehen, noch eins würde die 3 stehen. Das wird immer von 0, 0 durchnummeriert ähm, und aufsteigend. Ist die Frage damit beantwortet? Okay. Gut. Genau, generell jetzt zu diesem zu diesem zu der Frage 2 noch fragen? Okay, ist nicht der Fall, dann machen wir weiter. Ich möchte eine Folie zwischendurch zeigen. Also Sie kriegen diese Aufzeichnungen ja automatisch zugeschickt, morgen oder übermorgen spätestens, denke ich. Und weil das hier wichtig ist, habe ich Ihnen hier mal den Link ins Manual reingetan, wo es eben um diese Interpunktion geht. Und im Manual ist auch extra hier hinterlegt, blau hinterlegt, eben Interpunktion davor, danach. Keine Klammern. Für Klammern nutzen Sie Textelemente. Und das gleiche gilt auch für ähm, die Anführungszeichen. Die kommen, ma das machen Sie auch über, über Textelemente. So, nächste Frage. Erweiterung eines Dokumententyps um eine nicht vorgegebene Komponente. Konkret soll ähm, der Dokumententyp Spielfilm... Um, da soll, soll der Drehbuchautor äh, erscheinen und das Beispiel ist eben so, also vorne soll der Titel des Spielfilms sein, dann soll äh, erscheinen Regie, Doppelpunkt, dann der Vorname und Nachname und dann Drehbuch, Vor- und Nachname. Darum geht es jetzt insbesondere. Also ich habe jetzt nicht die anderen... Äh, Sachen, hier werden im Beispiel nicht alle auftauchen, aber darum geht es ja nicht, es geht ja hier um den Drehbuchautor. So, mache ich das zu. Diese Zeitschrift klicke ich jetzt, ich zu. Und ich werde mir für diese Frage mal den Citavi Basisstil aufrufen. Genau, also hier den Citavi-Basis-Stil. Warum den? Ähm, kurze Erklärung, das hört sich an, als ob der äh, besonders knapp wäre, knapp gehalten äh, für den, für den ähm, Einstieg gut. Im, Gegend, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, das ist der ausführlichste Stil von allen wahrscheinlich, vielleicht nur noch getoppt durch APA oder, oder MLA oder diese einer diesen anderen großen Stile. Ähm, da ist, sind alle, alle Dokumententypen drin, und mit ganz vielen bibliografischen Variationen. Also wenn Sie mal irgendwie nachgucken will, wie Citavi, die Citavi-Macher so einen Stil in, äh, im Detail aufbauen, dann können Sie da auch mal nachgucken. Okay, also ich füge jetzt mal hier hinzu. Okay. Öffnen. Okay. Kopie angelegt. Jetzt sind wir wieder im Editor. Ich habe hier einen Film hinterlegt. Da ist bisher der Regisseur drin oder Regisseurin. Und jetzt soll noch der Drehbuchautor dazu, Drehbuchautorin. Da könnte man jetzt äh, zwei verschiedene äh, Felder nutzen. Man könnte einmal sagen, hier bei weiteren Feldern gibt es ähm, weitere Beteiligte. Und da habe ich den schon mal, äh, äh, das ist hier der, der Drehbuchautor von dem, von dem Film, den habe ich da schon mal reingetan, also auch Nachname, Vorname. Oder wir könnten Freitextfeld nutzen. Da habe ich, das wäre in diesem Fall, müsste man Vorname, Nachname reinschreiben. Ähm, was ist der Unterschied? Also im Grunde bei den weiteren Beteiligten, ähm, da, könnten auch, da könnten auch, was weiß ich, die Personen aufgeführt werden, die jetzt die Filmmusik geschrieben hat oder die Person, die den Schnitt macht oder sowas. Also wer jetzt, ähm, sagen wir mal, 50 Filme hier in Citavi hat und für jeden jetzt hier diese verschiedenen Personen ähm, äh, äh, erscheinen lassen möchte, die... Ähm, die da mitgewirkt haben am, am Film, ganz systematisch, der geht eher über die Freitextfelder, weil ähm, hier, hier gibt es eben nur, weitere Beteiligte gibt es eben nur ein Feld. Ähm, genau. Ich werde jetzt mal die weiteren Beteiligten montieren. Als, als erstes. Jetzt schaue ich noch mal gerade. Da soll davor stehen, Drehbuch, Doppelpunkt und Punkt davor. Jetzt sehen Sie auch gleich noch mal, wie das mit den Text, Textelementen da passiert. Das ist der Spielfilm. Jetzt bin ich hier wieder im Regelset Literaturverzeichnis, weil das ist ja ein In-Text-Stil. In Und ich sage mal, ich, ich tue hier den Titel nach vorne, Regisseur. Mehr verbaue ich jetzt nicht. Jetzt kommt nur diese weiteren Beteiligten da rein. Jetzt schaue ich mal, ob es die hier gibt. Die sind ganz unten. Nehme ich das. Und Sie sehen ähm, rechts, ähm, der Arash Asadi erscheint da schön, aber noch nicht, ähm, noch nicht wie es gewünscht ist. Ich klicke da rein, nehme mir ein Textelement, sage nur anwenden, wenn das nachfolgende Element und dann schreibe ich oh, Drehbuch, Doppelpunkt. Genau, und hier muss ich noch sagen, ähm, das sollte Vorname, Nachname erscheinen. Klicke ich hier, Vorname, Nachname. Hier werde ich jetzt nichts ändern. Das kann man, muss man dann alles anpassen, wie ähm, es in, in den anderen Komponenten verbaut ist. Ja, auf Übernehmen. Nehmen. Ah, genau, Sie sehen schon, Drehbuch steht da schon, aber da soll ein Punkt davor und ein Leerzeichen, das kommt in die Interpunktion davor. Hier wieder ins Weiße. Punkt. Leerzeichen. Hier. Ja. Leerzeichen. So, das wäre, die eine, das wäre die eine Variante. Ich sehe, da ist eine Frage im Chat. Ah, okay, das ist jetzt eine Frage. Wenn ein Buch 2022 neu aufgelegt wird, aber bereits 1961 erschienen ist, wird gerne ein Hinweis gemacht. Zuerst 1961. Bei mir tritt dann das Jahr 1960 an die Stelle von 2022. Wie lässt sich das lösen? Das können wir heute definitiv nicht mehr machen. Ähm, da müsste ich mir dann wirklich ein Beispiel raussuchen. Nehmen Sie das gerne als Frage für die nächste offene äh, Sprechstunde. Ähm, dann haben wir da auch schon mal eine schöne Frage, die alle interessiert. Ist das okay? Ja. Ah, wunderbar. Okay. So, dann die Frage zu dieser ersten Variante hier mit den weiteren Beteiligten. Gibt es da Fragen? ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, dann lösche ich das mal gerade hier. Und ähm, nehme jetzt da das Freitextfeld rein. Ich habe übrigens das Freitextfeld 9 belegt, aus dem Grunde, weil wie einige in einigen Stilen oder eigentlich in einer ganzen Menge von Stilen auch Freitextfelder einbaut. Das macht Citavi seit zwei, drei Jahren nicht mehr, ähm, weil dann eben die Nutzer und Nutzerinnen immer ihre Freitextfelder um, umändern müssten. Ähm, aber es gibt eben noch eine ganze Menge Stile mit Freitextfeldern und deswegen rate ich immer allen, wenn sie Freitexte nutzen, dann fangen sie bei neun an, ähm, weil Citavi baut, verbaut immer eins, zwei, drei und so weiter. Ja. Okay, da ist eine Frage im Chat. Okay, man kann also kein eigenes Feld schaffen, nur, sondern nur vorhandenes nehmen. Nein, man kann äh, über die neuen ähm, Freitextfelder kann man eigene Felder schaffen. Und zwar das, äh, so wie man es haben möchte. Ich zeige das gleich auch nochmal mal im Citavi-Projekt. Ich will nur gerade jetzt einmal das hier einbauen. Wo sieht man denn die Nummer des Freitextfelds? Okay, also hier Freitext 9. Ja, hier sieht man, hier im Editor sieht man es hier links und im, ähm, im Projekt zeige ich es gleich. Also im Editor ist es hier links, ich ziehe das da rein und ähm, da würde ich jetzt auch wieder das Textelement reinnehmen. Drehbuch Doppelpunkt. Wenn das so. Oh, da oh. war das Wort Das war nicht gewünscht. Ich wollte das kopieren. Sorry. Drehbuch Doppelpunkt. Ah, hier der Punkt. Drehbuch Doppelpunkt. So. Hier sieht man jetzt rechts in der, in der, in der Vorschau, Drehbuch, Doppelpunkt, Arash so wie äh, es sein soll. Okay, ich gehe jetzt noch einmal, jetzt erstmal, ehe ich die weiteren Fragen im Chat beantworte, einmal ins Projekt und zeige hier die Freitextfelder. Die erscheinen ähm, normalerweise auf der zweiten Seite, also bei weiteren Feldern. Und. Ähm, sind hier einfach durchnummeriert. Sie können aber ähm, auch da einen eigenen Namen geben. Und da könnte ich mir hier zum Beispiel bei Freitext 9 nicht Drehbuch Autor. Autorin oder wie auch immer, wie man es machen möchte, kann man sich das da reinschreiben. Und dann hat man eben bis zu neun Felder frei, um eigene Felder zu schaffen. Und da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Okay, jetzt schaue ich nochmal in den Chat. Oder erstmal ist die Frage damit, die, die, die gerade die als erste da ge genannt wurde, ist die damit äh, ähm, beantwortet? Okay, jetzt gucke ich mal. Genau, wo sieht man die Nummer? Das habe ich jetzt hier gezeigt. Genau, dann kommt. Und wie würde man das im Editor machen bei der aktuellen Citavi-Version? Sie meint ja, das ist die Funktion... Äh, nee, nee, nee, Freitext 9 gibt es seit zwei Jahren nicht mehr. Gibt das das, das äh, ist, ist, habe ich ähm, irrtümlich ausgedrückt. Es gibt diese Freitextfelder, äh, diese neuen Freitextfelder gibt es weiterhin. Ich habe ja auch hier die allerneueste Citavi-Version drauf mit den neuesten Updates. Citavi verbaut in Zitationsstilen seit zwei Jahren keine Freitextfelder mehr. So rum. Ist das klar geworden jetzt? Okay, dann die nächste Frage. Wie kann man bei einem Citavi-Stil Eigenbau, bei Citavi oder Installation auf einen neuen Rechner importieren? Ähm, ja, der Citavi, äh, dieser Eigenbaustil, der liegt in ihrem Citavi 6 Ordner, im, ähm, im Unterordner Custom Citation Styles. Wenn, wenn Sie nichts anderes äh, eingegeben haben, dann ist das auf einem Windows-Rechner immer bei den Dokumenten und da können Sie ganz einfach Ihren, ihren, ähm, ihren ähm, entweder wird es alles mit, mit, mit migriert, wenn Sie auf einen anderen Rechner gehen oder wenn das denn nicht der Fall ist, dann können Sie ihr, diesen zitation einfach rauskopieren und auf dem neuen Rechner in, den, in, den, ähm, in diesen Unterordner da einfügen. Okay, hier Freitext verstanden, aber man kann eben kein Drehbuchfeld neu schaffen. Nein, das geht nicht. Man kann kein Drehbuchfeld äh, oder keine, keine Felder neu schaffen, so wie man auch keine Dokumententypen äh, neu schaffen kann. Okay, was heißt, okay, da ist einiges schon noch. Was heißt das denn konkret? Was, worauf bezieht sich das? Ähm, Herr Weiß, wenn Sie da noch, mal, ähm, noch mal ein bisschen das noch mal weiter ausführen. Äh, bezüglich der Änderung der Software, ähm, Habe ich immer noch nicht verstanden, worauf, genau, was, was ist genau, dass der nicht mehr das, ah, okay, ähm ja, also es, ist, es war früher so, ähm, gerade so in juristischen Stilen oder in, in, in theologischen oder geschichtswissenschaftlichen, also so komplexen Stilen, ähm, dass man da bestimmte Anforderungen, ähm, die es aus der Vorgabe vom Verlag gab, oder vom Prof oder wo auch, nee, den nee, Prof Prof nichts, Eigenstile gab es ja gab es ja schon ewig nicht mehr, aber vom Verlag, also ein ganz komplexer Stil. Und da konnte man eben über über Freitextfelder so als als eine ganze Menge erreichen, aber die, die die Citavi-Zitationsstile die erstellt hatten, ähm, also die Citavi-Mitarbeiter. Die ähm, da konnte man ganz viel mitmachen, mit dann wurden dann bestimmte Anweisungen an den Nutzer gegeben im Hilfetext, dass so und so irgendwie was eingetragen werden muss. Und ähm, das wird jetzt bei neueren Stilen nicht mehr gemacht, aber ähm, in den Älteren ist es immer noch drin. Ja? Und ähm, wenn, wenn, wenn Sie sehen, dass da irgendwelche Anweisungen im Hilfetext sind, die sich auf Freitextfelder bestehen, dann äh, können Sie die weiterhin so, so ausführen. Ich würde ja gerne ähm, fragen Sie was übers Mikro. Ähm, meine Problematik ist, ich erkläre die, die Basics für ZTA wie den Studierenden. Mhm. Ich habe ja immer das Problem mit den lokalen Projekten und mit den Cloud-Projekten. Mhm persönlich arbeite nur mit ähm, mit lokalen Projekten. Wie ist denn das jetzt, wenn ich in verschiedenen Projekten verschiedene Zitationsstile habe, die werden doch mit der Datei, wenn ich Updates mache, auf eine externe Platte, werden die mitgezogen, ne? durch die Citation Styles. Genau, ja. Genau. Und ähm, wenn ich dann, ähm, sage ich mal, vom, vom Lokalen in die Cloud was setzen würde, übernimmt es das mit? Also das ähm äh, ähm, das synchronisiert nicht, die werden nicht synchronisiert, die beiden. Okay, ähm, ja, das war also meine Frage. ich, genau, ich mache mir das auch immer zur Sicherheit, mache ich mir immer, ich arbeite lieber in Cloud-Projekten, aber da Zitave ja manchmal down ist, äh, habe ich auch immer ein, ähm, ein lokales Projekt da, weil sich das meistens besser öffnen lässt und dann muss ich das eben da nochmal ergänzen. Ja? ja, okay, das war meine Frage, genau. Okay. Okay. Weil ich rate davon immer ab. Ich sage entweder Cloud oder wie das Projekt. Ansonsten kriegt man, oder lokal, ne? weil ja. da Probleme mit dem mit dem Synchronisieren dann. Okay, danke. Genau, oder, das. genau, also wer da nicht ganz hinterher ist, dass er das dann wirklich ähm, ne, eins zu eins, äh, ne, ja. Äh, ja. der kommt durcheinander. Für den ist es wirklich besser, äh, entweder oder, und das ist für die Studierenden wirklich wahrscheinlich besser. Ja, danke. Genau. Hm. Okay, gut, dann gucke ich jetzt da oben nochmal drüber. Ähm. Ach so, okay, verstanden. Ja, ähm, Jetzt hier nochmal die Frage. Ich hätte noch mal eine grundsätzliche Frage. Wie zitiere ich in meinem englischen Text? Wie zitiere ich einen englischen Text in meinem deutschen Text? Wenn ich das eins zu eins übersetzen würde, müsste ich dann wörtlich mit Anführungszeichen, kennzeichnen oder Kennzeichen, wie ich ansonsten auch. Ähm, das ist eigentlich so, wie das vorgeschrieben ist in der ähm, in der Vorgabe. Also ich, ich mache ja auch Zitierstile, hier wird Zitavi, ich habe sehr, sehr viel gesehen und zum Teil wird dann eben ganz dezidiert geschrieben, also so bei so Vorgaben, die 30 Seiten oder so lang sind, ähm, so und so müssen Sie das machen. Also das ist äh, jetzt eigentlich nichts, was wir hier im Zitation, was Zitationsstil Editor relevant wäre, Okay, wird es, okay, danke, gut, ja, und dann, also Frage, wird es im Citavi-Web auch einen Zitationsstil-Editor geben? Ähm, wenn nein, wie kann man dann einen Institutsstil in Citavi-Web sichtbar machen? Ähm, das geht nicht. In Citavi-Web kann man keine, ähm, keine äh, selbstgebauten Stile, Stile einbauen, aber ein Institutsstil, der kann an ähm, Citavi geschickt werden, und wir laden das dann hoch, sodass die, die Institutsmitarbeiter oder auch Studierende, wenn es Universitätsstil ist, direkt aus Citavi drauf, drauf zugreifen können. Wenn Sie da noch Fragen zu haben, können Sie, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, wie das, wie das geht. Über webinar.citavi.com. Okay, da unten. Okay, danke. So, gut. Ähm, dann denke ich, haben wir das jetzt äh, erschlagen, diese Frage. Oh, wir sind schon sehr, sehr weit, ähm, sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich hatte jetzt, es ist, äh, es ist ähm, das erste Mal, dass ich hier diesen, diesen, ähm, äh, dieses Format anbiete. Ich hatte, es ist wunderbar, dass Sie so, so, so viel interagieren hier. Ähm, ich bin gerne bereit, hier. Äh, weiterzumachen und alle Fragen in diesem Tempo auch zu beantworten. Wer jetzt nur bis 15 Uhr Zeit hat, der ähm, kann dann auch gerne gehen. Es wird ja eine, eine Aufzeichnung ähm, gemacht und ähm, Sie bekommen die dann automatisch zugeschickt. So, dann gehe ich mal hier raus und gehe in die nächste Frage. Hierzu kann ich das hier schließen. Da ist eine Frage im Chat. Ah, okay, danke schön, dass, dass Sie sagen: Hier geht mir immer so ein Citavi-Veranstaltung viele Fragen, schnelles Ende der Zeit, ja. Genau, beim nächsten Mal werde ich das so ein bisschen besser takten. Wahrscheinlich wird dann das wird, wird das doch länger werden. Ähm, werde, ich, werde ich anderthalb Stunden ansetzen, weil ähm, ich möchte ja auch keine Fragen äh, unbeantwortet lassen. So. Kommen wir zur Frage 4. Das ist ein ähm, In-Text-Auto-Ja-Stil, den wir jetzt haben. Und die Frage ist, wenn ich direkt Zitate verwende, habe ich bei mit Option einfügen, also jetzt im, im, im, im Word-Add-In, bei dem Feld Seiten von bis... Beispielsweise folgendes eingetragen, Seite 34, ich wollte gerne, dass das S-Punkt davor steht. Okay, nun ist das Problem, dass Citavi zwischen S-Punkt und 34 kein geschütztes Leerzeichen anlegt, sodass es im Dokument ab zuvor kommt, dass nach S-Punkt ein Zeilenumbruch gemacht wird und die Seitenzahl somit auf der nächsten Zeile steht. Okay, gut, also es geht darum, wie kann man geschütztes Leerzeichen da reinbringen und ich denke, das ist auch relativ schnell jetzt gemacht, diese Frage. Es geht hier um den Stil APA, siebte Auflage in Deutsch. Ich suche mir den raus. Zitaten, Zitation, Zitation, Stile. Habe ich den hier schon? Nein. Stil suchen. APA. So, APA, APA siebte Auflage in Deutsch. Klicke ich hier an. Okay. Okay, dann wieder rein in Editor. Okay, es wird eine Kopie angelegt, ja. So, jetzt sind wir im Zitationsstil Editor nicht erschrecken. Das ist APA, da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass das sehr komplex ist. So, in diesem Fall gehen wir jetzt in, in den unklaren Dokumententyp. Äh, warum da rein? Weil, weil ich gehe noch mal zum Beispiel hier in Monografie weil die Frage bezieht sich auf den Kurznachweis im Text. Und ähm, bei diesen ganz normalen Autor-Jahr-Stilen, ähm, äh, mit, mit, mit, die im, im Text äh, zitieren, da ist hier das Regelset Kurznachweis im Text, wie übrigens auch Regelset Fußnote, immer hier im unklaren Dokumententyp angelegt und alle. und ähm, die anderen Dokumententypen basieren darauf. Also gehe ich jetzt hier in einen unklaren Dokumententyp. In den Regelset kurz nachweis im Text. Genau, ich gehe jetzt einmal in Word und zeige das mal im Add-in. Also oben habe ich da APA, ne? das habe ich aufgerufen. Okay, und ich sage zum Beispiel, hm, nehmen wir den mal, also, schreib, schreib. Und da soll hier Weidenfeld 2015 zitiert werden, und zwar die Seite 34. Gut, dann gehe ich hier mit Optionen einfügen. So, und jetzt, ähm, die, die ähm, ähm, Nutzerin hat jetzt gesagt, sie setzt hier immer das S-Punkt. Das mache ich jetzt mal, ähm, ist aber gar nicht notwendig, zeig, weil das ja schon im Zitierstil verbaut ist, aber ich werde es trotzdem mal, mal zeigen hier. So, ach, habe ich gar nicht die, ich, ach, Entschuldigung, habe ich gar nicht die Seitenzahl eingegeben. Ich hier schreibe. Optionen einfügen. Also S-Punkt, das ist nicht äh, wichtig, aber die 34 natürlich. So. Okay. Und ähm, hier zwischen S-Punkt und 34 sollen ein geschütztes Leerzeichen. Ich zeige jetzt nochmal, dass das gar nicht notwendig ist, dass, dass hier die, die ähm, das S-Punkt reingegeben werden, weil das ja schon im Zitierstil ist. Also hier müssten sie müssen sie eigentlich nur die 34 reintun. So. Ah, ich sehe jetzt, da ist ein geschütztes Leerzeichen. Das ist gut. Ähm, es kann natürlich sein, dass das nicht nicht überall drin ist. Oder ich hatte es ausprobiert und habe ähm, es und vergessen, wieder rauszulöschen. Aber ich, wir gucken es uns an und ich zeige Ihnen, wo, wo man das macht. Also wir sind jetzt hier unten bei den Zitatseiten. Klicke ich an und hier ähm, dieses Leerzeichen, da muss ein geschütztes Leerzeichen rein. Wahrscheinlich hatte ich es ausprobiert gestern und, und habe es nicht wieder gelöscht. Ähm, deswegen erscheint das ja schon. Aber wenn es äh, da nicht ist, geht es folgendermaßen. Sie sitzen hier den Cursor, dann rechte Maustaste, Sonderzeichen, geschütztes Leerzeichen. Also Cursor, rechte Maustaste, Sonderzeichen, geschütztes Leerzeichen, rein damit. Man könnte jetzt hier auch nochmal... Könnte man sich hier mit notieren. So, und jetzt ist, hier ist es wirklich zu sehen, es ist ja dieses, dieses kleine Pünktchen da zwischen dem S-Punkt und der 34, dass dann, dass dann der Zeichen drin ist, ein Geschütz ist. Ist damit die, diese Frage äh, beantwortet? Oder gibt es ähm, Fragen ja, noch zu den hm? ähm, Ja, vielen Dank. Ähm, ich hatte nicht gewusst, dass man das S nicht mit hinschreiben muss. Ähm, mhm. Gibt es denn jetzt noch eine Lösung? Weil Ich habe ja jetzt schon 300 Seiten beschrieben die ich jetzt auf einen Schlag, das alles wieder rauskriege? Also ich habe jetzt überall das S-Punkt damit reingeschrieben. Ja, aber das macht ja nichts. Das ist ja, ist ja nicht schädlich. Aber, also, aber ich müsste das doch jetzt überall ändern, damit das geschützte Leerzeichen auftaucht. Ah, ja, okay. Ähm, äh, genau, bei denen, denen, die sie schon haben. Ähm, <lacht> Oh, weiß, das müssten Sie ausprobieren. Also da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Okay. Ja. Ob, das, ich ob, ob, ob Sie das auf einen Schlag hinkriegen? Mhm, weil Ich habe es jetzt neu ausprobiert. Also das macht jetzt das geschützte Leerzeichen, aber die Sachen, die halt schon in den 300 Seiten geschrieben sind, da ist es ja jetzt nirgendwo drin. Also, ja. Also man kann ja. jetzt nicht ja. auf einen Schlag ändern. Ja, ja. Also vielleicht ein Hinweis, ähm, um... Da, ähm, es könnte sein, dass es hilft, aber das weiß ich jetzt nicht. Wenn Sie wie neu starten und dass dann erst ähm, alle, alle Änderungen ähm, äh, aktiv werden, die Sie jetzt gemacht haben, jetzt, jetzt die letzten Minuten, ja. Also das müssten Sie mal ausprobieren. Aber ich kann es nicht ähm, ähm, garantieren, dass das äh, in, dem, in dem Zusammenhang äh, hilft. Ob, ob. Es ist in einer anderen Sache, dass man da immer wie neu starten muss. Ähm, äh, um, um alles, alles Neue mit, mitzunehmen, müssen Sie ausprobieren, wirklich. Ja, na, ich habe ja jetzt sozusagen gar nichts geändert. Ich habe einfach nur, so wie Sie es gezeigt haben, die Seitenzahl eingefügt. Ich habe ja, ja, ja gar nichts geändert und habe jetzt gemerkt, der macht das von alleine mit dem geschützten Leerzeichen schon. Ja. Ja, deswegen, ich hatte mich jetzt hier auch gewundert, dass da jetzt, ähm, dass da auf einmal ein äh, geschütztes Leerzeichen ist. Ähm, ja, wir müssen im Grunde mal so ein bisschen rum, rumprobieren und gucken, ob Sie auf, auf, auf ganz schnell eine Lösung kriegen. Okay, ja. Tut mir leid. Danke. Ja, gerne. Okay, so, ich, andere Fragen hier zu der Frage sind nicht gekommen. Dann können wir weitermachen mit der nächsten Frage. Frage 5. Ähm, ich zitiere am Seitenende, also gleich zeige ich eine, eine, eine Beispiel, ein Beispiel, äh, Dokument. Mehrfach eine Monografie, ne, Waldenfels. Auf der zweiten Seite zitiere ich sie ebenfalls. Dann erscheint aber nicht mehr das Geforderte eben da sondern es scheint wieder die komplette Literaturangabe. Was kann ich, kann ich damit tun, damit auf der zweiten Seite wieder eben da erscheint, okay? Das ist der Beispieltext. Also wir haben hier unten Waldenfels. Dann wird hier wieder die gleiche Quelle zitiert. Das ist dann mit eben da. Und dann erscheint hier wieder äh, die komplette, kompletten bibliografischen Angaben. Und die Nutzerin hätte ge gerne hier wieder ein eben da. Jetzt noch mal, warum erscheint hier dieses, äh, die komplette bibliografischen Angaben? Das ist so extra in diesem Zitierstil verbaut. Und auch bei sehr vielen anderen Stilen von Citavi ist das so eingestellt. Ähm, weil oftmals wird gefordert von den Verlagen, dass eben auf einer neuen Seite wieder die, kom die kompletten Bi bibliografischen Angaben erscheinen. Ja, Okay, aber die Nutzerin möchte das jetzt hier nicht. Das ist ja auch, auch legitim. Es gibt ja äh, millionenfach ähm, äh, Möglichkeiten in, in der, in, beim Zitieren. Also wir kriegen jetzt den Stil so hin, dass hier wieder eben dasteht. Was muss ich dazu machen? Ähm, ich muss erstmal den Zitierstil wechseln, weil die Nutzerin hat einen Stil mir geschickt auch. Zitation, Zitation, Stile. Den, den habe ich hier schon vorbereitet. So, das ist der Zitierstil. So, jetzt geht es darum, Mal, noch mal, schauen. Mal, mal schauen, das ist Eigenschaften des CT-Stils, das ist ein, ein text jahr stil okay. Genau, da gehe ich wieder in unklaren Dokumententyp, weil, weil das immer jeweils basiert aufeinander gehe ich da rein und ich gehe wieder in den Kurznachweis im Text. Also es ist jetzt so ähnlich gelagert wie der steht davor, also unklarer Dokumententyp und Kurznachweis im Text und das basiert und die anderen Dokumententypen basieren dann jeweils darauf. So, jetzt ähm, was wir als erstes machen können, ist diese beiden Vorlagen hier löschen. Dieser Nachweis mit Option 1, das ist genau das. Ähm, was, was ich gerade angesprochen habe, dass, das, dass, das, dass da wieder die komplette bibliografischen Daten da auf der nächsten Seite erzwungen wird. Also das ist, das ist alt hier, das nehmen, nehmen, können wir hier rauslöschen. Das wird gelöscht. Okay. Und ähm, jetzt in neueren Stilen muss das nicht mehr irgendwie händisch eingegeben werden, sondern wir haben hier... In dieser Vorlage, wir gucken uns die mal an. In dieser Vorlage steht, okay, das ist der gleiche Titeleintrag wie der vorherige und vorheriger Titeleintrag steht auf derselben Seite in der Publikation. Und das wollen wir jetzt hier in dem Fall nicht. Also, das ähm, klicke ich hier weg, weil hier, hier würde sonst dies eben da erscheinen. Ja, ich klicke das hier weg. Okay. Und hier mache ich das auch nochmal. Hier gehe ich nochmal rein. Bearbeiten. Klicke das hier weg. Okay, dann speichere ich das mal. Und jetzt können wir uns das ähm, angucken, auch im... wird. Genau, da haben wir jetzt hier diesen, diesen ähm, Zitationsstil von der Nutzerin. Ähm, also schreib, schreib. So, das ist der erste Eintrag. Schreib, schreib. Kommt ein e eben da. Das ist gewünscht. So, jetzt sind wir aber auf der zweiten Seite. Und da soll jetzt wieder dies eben da kommen. Das war jetzt gewünscht. Und schauen wir mal, ob das klappt. Und Sie sehen, da ist das eben da. Ähm, erscheint erscheint das eben da und eben nicht hier dieses Waldenfeld 2015. Genau, ist die Frage damit beantwortet? Oder haben Sie weitere Fragen hierzu? Vielen herzlichen Dank, sie ist beantwortet. Super, super. Okay, dann kommt jetzt die nächste Frage, 5, 5b die bezieht sich auch nochmal auf diesen Text. Ähm, auch in Fußnoten muss ich manchmal mehrfach aus derselben Quelle zitieren. Ähm, auch, e auch hier erscheint dann nicht das Eben da, sondern wieder die komplette Quellenangabe. So. Da gehe ich wieder hier in den Zitationsstil rein. Und... Ähm wieder im unklaren Dokumententyp, aber diesmal bin ich beim Regelset Fußnote. Genau, da muss ich jetzt Vorlagen neu einfügen weil die sind hier jetzt nicht vormontiert. Also ich muss jetzt einfügen, ähm, gleicher Titeleintrag wie voriger. Das ist auch sehr, sehr interessant für dafür, für wie man Vorlagen neu einfügt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich was Neues brauche. Also ich klicke hier rein, gehe da oben in Vorlage 9. Und in diesem Fall geht es hier um Wiederholungen und Querbezüge in der Publikation. Das ist unheimlich viel. Auch hierzu mache ich irgendwann mal ähm, oder regelmäßig zukünftig ähm, kürzere Webinare. Ich sage hier gleicher Titeleintrag wie voriger. Und da gucke ich mal und da kann ich mir genau das hier ups, kopieren. da oben rein tun und dann nehme ich noch ähm, eine vorlage dass es auf derselben seite ist wiederholung und querbezüge in der datei gleicher titel -Eintrag und gleiche zitatseite wie vorheriger okay genau jetzt gucke ich mal gerade ich weiß nicht ob da auch eben ob, ob da die klammern sein sollen ich glaube schon sonst ähm, Müsste man das noch mal ändern, aber darauf kommt es ja jetzt nicht an. Da nehme ich nur das, nur das eben da. Speichere schön und jetzt kann ich das noch mal ähm, mir angucken. Genau, da soll ganz unten ähm, ist... Ist, er hat das eine Mal Waldenfels äh, zitiert und das zweite Mal sollte da unten nur das, ähm, das eben da kommen. Ähm ich mache mal eine Fußnote. Genau, das geht ja hier mit Optionen einfügen, Nachweisposition in der Fußnote, weil es ist ja eigentlich ein Intextstil stil hier so. Na, wo ist er denn? Ups. Was ja, hat das? Schreib, schreib. Optionen einfügen. Okay, also da haben wir beiden Fels da unten. Dann schreibe ich hier noch ein bisschen weiter. Und dann soll jetzt nicht mehr Waldenfels kommen, sondern eben da. Jetzt schaue ich mal, ist das gut gespeichert? Habe ich meinen Stil gespeichert? Ja, und dann müsste jetzt, wenn alles gut passt. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier nur das Einfügen, ob das jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich hier nur einfüge. Genau, da haben wir hier nur das, das, da bin ich nur auf Einfügen gegangen und ähm, da erscheint dann das eben da. Ist die Frage damit mit beantwortet? Oder soll ich noch mal was vorführen zum Beispiel? Danke, Ihre Frage ist äh, meine Frage ist wunderbar durch Sie beantwortet worden. Wunderbar, dann haben wir, haben wir das, diese Frage geklärt. Ja, und wir haben jetzt, die 60 Minuten sind jetzt rum und es kommen aber noch zwei Fragekomplexen. Also wir haben noch sechs und sieben. Wie gesagt, wer jetzt nicht mehr ähm, dabei sein kann, ähm, ich denke, auch in der, in der Aufzeichnung ähm, kann man ähm, sehr gut hier allem folgen. Aber ich mache jetzt einfach weiter, dass, äh, dass alle Fragen ähm, auch jetzt hier noch, noch beantwortet werden. Ups. So. Fragen 6a und 6b. Da haben wir jetzt was Juristisches. Das ist ein, in der Fußnote. Autor, ja, in der Fußnote. So, hier geht es um, um äh, Beiträge in Festschriften und wie das in der Fußnote ähm, äh, äh, rauskommen soll. Dazu gehe ich jetzt erstmal einmal noch mal ins Citavi-Projekt und zeige da was. So, hier sind zwei Festschriften Schriften aufgenommen worden und zwar ähm, richtig bei Buchsammelwerk. Also Beitrag in Festschriften nimmt man als be be Beitrag im Buchsammelwerk auf. Also wir schauen mal hier, das ist das Sammelwerk, das übergeordnete Werk und hier haben wir einen Beitrag. Und um den, den geht es jetzt. Ich schaue mal gerade in den Chat. Ah, das sind zwei, die jetzt gehen müssen. Okay, ja, ne? zwei, zwei, zwei Teilnehmer verabschieden sich, alles Gute. Gut. Also wir sind hier, hier drin. Und ähm, die Zitationsstile von Citavi sind immer so gestrickt, dass hier bei den Z Festschriften, ähm, das erscheinen muss. FS für Festschrift. Ähm, oft ist es ja auch so, dass ähm, da, ich, ich nehme das jetzt einmal raus hier. Also Festschriften haben meist sehr oft einfach einen Titel, irgendwas Inhaltliches und dann äh, die, bei einem Titelzusatz Festschrift für sowieso. Ja? Und dann steht sowieso hier dieses FS schon. Ja? Und wenn das eben nicht, nicht der Fall ist, dann ähm, muss man hier, also ich tue das mal wieder zurück. Genau, da muss hier mindestens FS auftauchen. Sie können auch nochmal FS für Volker Röhrig, das ist alles egal. Aber im Zitationsstil-Editor ist gleich eine Komponente drin, ähm, wo eben die, die dann reagiert, wenn in Feldtitelzusätze das, ähm, ne, das FS steht. Und eben nur dann. Ja. Okay, ich schaue mal gerade in den Chat. Ah, auch eine... Auch jemand, der weg muss. Okay, also das ist wichtig. Hier, das ist, äh, da muss FS stehen. Das ist gespeichert. Und jetzt gehe ich in den Zitierstil, der ist, heißt juristisches Zitieren. Also hier schließen. Juristisches Zitieren, Riemen, hinzufügen. Okay. Und, ähm, genau. Okay. Okay. So, jetzt sind wir im, in der Kopie, die Zit Zitation steht. So, jetzt sind wir bei Beitrag im Sammelwerk. Und zwar da im Regelset... Fußnote, weil es geht ja jetzt hier um die, die Fußnoten. Und jetzt muss ich auch mal selber gerade schauen. Das ist ein bisschen knifflig. Genau. Hier gibt es eine Vorlage, eine, eine Vorlage, die man vom Citavi-Server abrufen kann. Ich gehe wieder auf Vorlage neu. In diesem Fall programmierte Bedingungen aus aktueller Stildatei vom Citavi-Server abrufen. Klick. Und dann gibt es hier eine Vorlage, die heißt, Feld Titelzusätze des Werks enthält die Buchstaben FS. Also deswegen muss das da in Titelzusätze drin sein. Also ich mal hinzufügen. Und dann klicke ich mir das hier an. Okay. Und dann haben wir das da oben. Und ähm, genau, dann kopiere ich mir das hier da oben rein. Und ähm, genau, dann kann das eigentlich alles weg hier. Das kann weg. All das soll nicht mehr sein. Die Bandnummer, der, den Rest lasse ich mal noch stehen. Und da kommt tue ich jetzt das Feldtitelzusätze rein. Schaue ich mal, was es da gibt. Da soll kein Zeichen davor sein. Okay, dann mache ich hier eine Publikation, tue das da rein, weil da soll, ups, Hier sollen ein Leerzeichen sein. So, das kennzeichne ich mir persönlich gerne so. muss, das muss aber niemand so machen. Leerzeichen davor. Okay, dann haben wir hier. Und jetzt stelle ich mir mal ein, nur die aktive Vorlage hier unten, dass wir jetzt hier nicht durcheinander kommen. Gut, jetzt erscheint hier noch nichts. Das kann daher kommen, dass ich das hier noch nach unten schieben muss, weil Sie sehen, das ist hier eine re relativ komplex schon. Hier sind schon so mehrere Vorlagen und ähm, Citavi prüft immer so vom, vom, vom, ähm, vom, von der speziellen Sache nach, nach unten ab. In der Reihenfolge von oben nach unten. Es kann sein, dass, dass, dass ich das nach, nach unten ziehe, schieben muss. Das geht über Vorlage nach unten. Das schiebe ich zweimal nach unten. Das schiebe ich jetzt mal an die zweite, zweite Stelle. Jetzt gucke ich mal, haben wir da gar nichts drin. Ach, genau, da haben wir ja gar nichts. Ähm, oder jetzt schaue ich mal. Dona Lieb. Ah, okay. Ähm, genau, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich schreibe das hier rein, Sp ja, weil das Feld Titel zulässt, das wird ja jetzt reingezogen. Also FS Röhricht soll erscheinen, dann schreibe ich das hier beim übergeordneten Werk in die Titelzusätze. Und dann werde ich jetzt hier nicht, nicht das Feld Titelzusätze des, des, des Beitrags nehmen, sondern vom übergeordneten Werk. Da schaue ich mir, nehme ich das, kopiere das auch gleich, dupliziere das, tue das da rein, das kann weg. Also hier kein Leerzeichen. Und hier mache ich mir das so kenntlich. Und jetzt sehen Sie auch, jetzt erscheint das. Jetzt erscheint das hier, FS Röhricht. Jetzt haben wir hier nur falsch noch den, den Punkt vor dem Jahr. Das soll, der soll nicht sein. Wir schauen mal hier, ob wir das, das irgendwie ein Jahr ermittelt. Ohne Punkt gibt. Nein, dann duplizieren wir das auch gerade noch mal. hier ein Leerzeichen rein. So, damit ist jetzt hier diese diese erste Dauna lieb FS-Röhricht so wie gewünscht. Schauen uns das noch mal an. Ja, Sie sehen, so so soll das ausgegeben werden. Und ähm, ja, stelle ich jetzt die Frage, ob die Frage damit beantwortet wurde oder ob, ob äh, noch andere Fragen bestehen. Genau, da ist was im Chat gekommen. Vielen Dank. Okay, Nutzer hat, äh, hat gesagt, passt. Andere Fragen noch dazu? Gibt es nicht. Okay, dann machen wir weiter. Zitierweise für Zeitschriftenaufsätze in Fußnoten. Das ist auch jetzt interessant für alle, weil es geht hier um die Abkürzung. Ähm, Sie sehen hier ZGR, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Zeitschrift dahinter steckt, habe ich mir im, im notiert im ähm, Projekt. Wir gehen da gleich nochmal rein. Auch das ist eine Zeitschrift. Und ähm, Den zeitschriftenaufsatz und gehen wir hier wieder zu der ähm, das schaue ich mal gerade hier können wir gleich zu hier deutsches steuerrecht da setze ich jetzt hier den cursor rechte maustaste und kann diese zeitschrift bearbeiten da bin ich nämlich jetzt hier oben in den Listen. Da, man könnte auch da, über, da oben drüber kommen. Ja? Also es ist eigentlich eine super wichtige äh, Funktion hier, die Listen. So, und jetzt haben wir hier ähm, drei Abkürzungen. Ein, Abkürzung 1, 2 und 3. Und wenn, wenn Sie hier oben mal reinklicken, dann sieht man, Abkürzung 1 hat immer so Punkte. Also hier Bulletin auf bla bla bla, weiß ich nicht. Ähm, Abkürzung 2 wäre das Gleiche ohne Punkte und Abkürzung 3 ist so, so ähm, einfach nur so Buchstaben hintereinander. Und was wir jetzt brauchen, ist die Abkürzung 3 und deutsches Steuerrecht. Ich habe es mir aufgeschrieben, wird so abkürzt, DSDR. Okay. Das speichere ich einmal. Und... Ähm, Genau, jetzt gehe ich in den Bereich Zeitschriftenaufsatz, in die Fußnoten und gehe da hier zu den Zeitschriften. Da klicke ich rein und sehe da, dass die Abkürzung 1 da verbaut ist. Und wir wollen ja aber die Abkürzung 3. Dann schreibe ich mir das nach. und dann kann ich mir auch hier auf, auf, aufschreiben. Wenn ich möchte, kann ich das da reinschreiben. Und ähm, genau, da haben Sie jetzt immerhin schon mal diese, diese Abkürzung drin. Und ähm, jetzt arbeiten, bearbeiten wir das noch so ein bisschen. Ein bisschen ähm, das, soll, das soll, jetzt schaue ich mal gerade, Dauna Lieb, das passt. Ja, das soll... Ich weiß nicht, wahrscheinlich, äh, Herr Weiß, soll das auch, auch äh, ähm, ähm, kursiv sein. Wenn nicht, kann man das hier einfach umstellen, ich, weil die Zeit drängt, weiß nicht. Also Dauna-Lieb, Komma. Da haben wir die Abkürzung der Zeitschrift. Dann soll hier sich ähm, das 2006 direkt anschließen. An, äh, das Jahr ermittelt. Ja, dann kann ich rausnehmen. Ja, ermittelt. Und das hier müsste wieder passen. Das, das bleibt. Also haben wir jetzt hier. Klicke ich mal. Ja. So, und wir schauen es uns mal an. Hier unten, dieses hier war das. Ich denke mal, das, das, das passt so. Genau. Jetzt sehe ich hier zwei Fragen im Chat. Ach genau, Zeitschrift für Gesellschaftsrecht. Das ist richtig. Okay, ist die, ist die Frage damit beantwortet? Ja, super, vielen Dank. Gut. Dann machen wir auch gleich weiter hier mit der Frage. Ups. Text C und D, das ist ganz schnell und das ist auch für, für, für viele interessant. Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Fußnoten derselbe Autor genannt ist, soll nicht die Abkürzung derselbe oder dieselbe verwertet werden, sondern der Name des Autors wiederholt werden. Okay, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Fußnoten, wir sind also wieder bei den Fußnoten. So, da gehe ich mal hier rein in den unklaren Dokumententyp. Das scheint was zu sein, was sich auf alles, alle Dokumententypen bezieht. Und ähm, genau, da schaue ich hier bei den Autoren, bei der Autorenkomponente und mhm. sehe, dass da so ein, so ein Zahnrad ist. Das heißt, da ist ein Skript verbaut. Da kann ich dann immer als erstes mal schauen. Ich klicke dann da rein. Klicke nochmal. Und ähm, genau, man sieht hier, da, das geht irgendwie um derselbe, dieselbe. Und das wollen wir hier nicht. Deswegen sagen wir einfach hier Filter löschen. Und dann nehmen wir das hier raus. Okay. Wichtig ist, dass Sie solche, solche Sachen hier nicht vorschnell löschen. Gucken Sie sich erstmal an, was das ist oder, oder, ähm, na, das, weil, das finden Sie wirklich nicht wieder hinterher. Ähm, das, das ist, ähm, wenn das einmal weg ist, ist blöd. Wobei Sie haben ja, ähm, haben Sie sich ja mal eine Kopie gezogen. Sie können das, Sie können hinterher sonst nochmal immer im Originalstil gucken. Ja. Aber das sind so richtig so Feinheiten. Äh, da guckt man vorher am besten und schaut, ob es ob es passt. Okay, das wäre die eine Möglichkeit, sowas wegzunehmen. Oder wenn da kein Skript drin ist, dann ist äh, derselbe oder dieselbe hier unten bei den äh, äh, äh, verbaut, äh, dann würde hier was drin stehen. Ja, und ähm, wenn da was drin steht, dann würden Sie das hier einfach wegklicken, wenn Sie das nicht haben wollen. Und dann würde eben derselbe dieselbe nicht, nicht auftauchen. Okay, zu dieser Frage eine Frage? Okay, das passt. Gut. Dann haben wir Frage 6d. Wie kann man innerhalb einer Fußnote die Reihenfolge der zitierten Werke ändern, wenn man später noch weitere Quellen findet, die man in die Fußnote einarbeiten will, die aber wegen der alphabetischen Sortierung weiter vorne in die Fußnote müssen? Ja, das ist auch relativ schnell gesagt. Diese Sachen ändern Sie hier wieder in den Eigenschaften. Ups, Datei, Eigenschaften des Zitationsstils mehrfach nachweisen. Im Text können Sie da was machen oder in der Fußnote. In, in diesem Fall ist hier Reihenfolge der Zitierung ein, eingestellt, aber man könnte ähm, zum Beispiel hier Autor Ja einstellen, ähm, auf OK speichern und dann würde das eben geändert für, für alle Dokumententypen. Ups Zu der Frage noch fragen. Okay, da ist eine Frage ja Ups. Genau, also Reiter, Titel, Zeitschrift hat zwei, okay, genau, hat zwei Einträge zu einer Zeitschrift, Geburtshilfe und, genau, ja, ja, ja, Bade habe ich nicht selbst übernommen, wurde über, wie lösche ich eine Bade, genau, okay, also, das, ich zeige es jetzt direkt hier in der, ähm, im, im Projekt, das hier kann ich jetzt zumachen. Also die Frage bezieht sich hier auf, auf die Listen, war das. In, der, in Listen, nicht Titel, sondern ich denke, das war, war Listen gemeint. Also wir haben in Listen, wir gehen hier in die Zeitschriften und Zeitungen. Und in der Tat gibt es hier sehr oft, dass Zeitschriften irgendwie ähm, doppelt erscheinen. Und zwar hat man das gar nicht selber aktiv da reingebracht, sondern durch den Import wird, kommt das da rein, je nachdem, aus welcher Datenbank man importiert hat, werden da verschiedene ähm, Einträge jetzt hier gemacht. Genau, und wenn, wenn, ähm, ähm, wenn das der Fall ist, dann können Sie ganz einfach hier über Zusammenführen. Ähm, ja, also dann würden Sie eine, eine ähm, hier äh, die eine markieren, dann gehen Sie auf Zusammenführen und dann würde die zweite Zeitschrift hier auf erscheinen. Die könnte man hier anklicken. Und ähm, dann könnte man sagen, zusammenführen unter hm oder hm. Und das sind dann eben zwei hier von diesen, diesen ähm, Zeitschriften, die Sie gerade gemeint, gemeint haben. Die würden dann eben in, der, in zwei verschiedenen Versionen aufscheinen und Sie könnten das bereinigen und hätten dann nur noch eine. Also das ist eine, eine tolle Sache. Und da sollte man auch in der Tat öfter mal reingehen in die, in die Listen. Das Gleiche gibt es nämlich auch für Verlage in die Listen. Das gibt es für Verlage, da schleicht sich ganz viel Wirrwarr ein bei den Personen. Da wird mal einmal, einmal Autor mit Vorname ausgeschrieben, übernommen, mal mit Vorname ab, abgekürzt und schon sind es zwei, zwei verschiedene Entitäten. Und um das ähm, äh, zusammenzuführen, geht das eben so, so wie beschrieben. Okay, da ist was im, im Chat. Genau. Okay, so, das hat geklappt, genau. Und dann Herr Weiß, Sie hatten eine äh, Hand gehoben, bitte, was, ähm, stellen Sie Ihre Frage. Ich hatte eine Frage zu dem, was Sie gerade gezeigt haben, mhm. Listen. Äh, Sie haben gezeigt, es gibt Listen für Zeitschriften, aber auch für Personen. Ja. Und das ist was, was äh, bei mir ein Problem ist, weil manchmal haben die den gleichen Nachnamen, also zum Beispiel Schmidt, gibt es mehrere, die Schmidt heißen, aber mhm. einer ist der Carsten Schmidt, und weil der so bekannt ist, wird der immer mit K. Schmidt zitiert. Mhm. Ähm, aber die anderen Schmidts werden einfach nur als Schmidt zitiert oder halt als J. Schmidt. Aber ähm, das sind halt die einzigen, weil, das so, weil die so häufig vorkommen. Ja. Kann man da auf Listen, wie Sie gerade gezeigt haben, ja. auf die Person gehen und dann bei dem Carsten Schmidt K. Schmidt machen? Oder wie macht man das? Ah. Ich glaube, da gibt es keine automatische Lösung. Das müssten Sie dann wahrscheinlich ähm, irgendwie händisch regeln. Ich zeige gleich in der, im, im nächsten, in der nächsten Frage ähm, vom anderen Nutzer, kommt sowas, was da in die Richtung geht. Ähm, aber dass Sie hier jetzt äh, nur den K, also Sie müssen ja sowieso den, den, den, das K-Punkt auch hier, hier reinmachen. Ja? Und ja. alle anderen müssen Sie ja auch abkürzen. Oder was heißt abkürzen, müssen Sie alle auch mit Vornamen, Nachnamen er, er, er, reinnehmen, alle Schmitz. Also ich, ich glaube, Sie müssten das dann ähm, händisch machen oder vielleicht über, ähm, über diese Autokaraktur, die ich vorhin gezeigt habe. Können Sie sich da noch dran erinnern? Ähm, Nicht mehr so richtig. Ähm, ich, genau, ich mache dann jetzt einfach mal ähm, den nächsten Stil auf und dann könnte ich da gerade anknüpfen, um ähm, äh, äh, auch auf diese Frage nochmal einzugehen. Also, es geht jetzt, ähm, ich mache einfach mal den nächsten Stil auf. Das, das ist was mit Aquakultur. Ähm, den suche ich jetzt mal. Genau, warum ich jetzt diesen hier nehme. Jetzt schon Aquaculture Reports, sage ich gleich was zu. Ja, ich will jetzt nur gerade den Stil aufmachen. Okay. So. Ähm, genau. So, diese, diese Autokorrektur, die ist bei Dateieigenschaften. Ersetzung. Und dann könnten Sie hierbei weitere vielleicht ausprobieren, ob, ob Sie dieses... Ähm, ich glaube, der Bekannte war immer K. schmidt hatten Sie gesagt, ja? Ja, genau. Ja, Ob Sie da das irgendwie so hinkriegen, dass er das dann automatisch erkennt. Ähm, also hier irgendwie hinzufügen und dann hier da in diese beiden Felder was eintragen, das müssten Sie ähm, ausprobieren. Weil das ist wirklich so eine äh, Seltenheit. Ich meine, das ist mir mal auch mal irgendwann unter die Finger gekommen. Ich weiß nicht, ob es da ein Skript für gibt. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber eher nicht. Ich glaube, ich glaube wirklich, im Zweifel müssen Sie da das irgendwie händisch nacharbeiten, ähm, genau. Und es gibt eben jetzt gleich noch mal was, ähm, was da auch zu so interessant ist in, in diesem Zusammenhang. Okay, das muss ich jetzt erstmal so stehen lassen. Ja. Hier mal abbrechen, schließen, mal abbrechen. Gut. Haben wir jetzt Aquaculture, irgendwas mit Aqua? Das ist hier die, die siebte und letzte äh, Frage. Das ist ein ganzer Fragenkomplex. Also, da habe ich die komplette Vorgabe bekommen. Ähm, das schaffen wir hier natürlich nicht, einen ähm, kompletten Stil hier zu, zu, äh, zusammenzusetzen. Es geht eigentlich mehr so um, um Detailfragen, wie es in den bisherigen Fragen ja auch sehr schön war. Aber jetzt hier aus dieser letzten Vorgabe, die ich bekommen habe, gab es auch einige Sachen, die interessant sind für alle und deswegen gucken wir uns die mal an. So, jetzt noch eine. Ähm ich habe jetzt diesen Aquacultural Reports habe ich jetzt ähm, als Vorlage genommen. Also, die, die Zeitschrift, die hier nachgebildet werden soll, heißt Aqua. Und ähm, um, um schnell da irgendwie eine Vor, Vorgabe zu bekommen, ähm, von eine Vorlage zu bekommen, lohnt es sich immer, ähm, mal zu schauen, was gibt es in diesem Fachgebiet schon für Zeitschriften und, und sucht sich dann da eine aus. Ähm, und das habe ich jetzt eben gemacht. Das ist oft ähm, treffsicherer, als wenn Sie über diese, über diese, ähm, Zitierstil-Auswahl gehen mit diesen, wo so verschiedene Kriterien abgefragt werden. Also deswegen haben wir hier, habe ich jetzt diesen Stil aus ausgewählt. Okay, ich schaue mal, da ist was im Chat. Ähm, okay, gut. So, jetzt schauen wir was ist die erste Frage? Verwendung. Verwenden Sie den Nachnamen des Autors und des Jahres in der Veröffentlichung, also zum Beispiel Jones 1982. Wie stelle ich das ein? Das ist jetzt wieder ein ganz einfacher autor jahr intext stil ähm, Hier die Kurznachweise im Text und die Fußnoten basieren alle auf dem unklaren Dokumententyp, deswegen gehe ich in den unklaren Dokumententyp. Hier in den... Kurz Nachweis im, im Text und es heißt, ähm, na hier der Autor soll genannt werden, das Jahr ermittelt, allerdings ohne Komma davor, dann schaue ich, ist hier, ist hier ein Jahr ermittelt ohne Komma, ist der, in, nicht der Fall nicht, dann dupliziere ich das hier, das wird gelöscht. Also jetzt sind noch mal ganz viele Sachen, die Sie noch mal mitnehmen können. Hier das wiederholt sich immer alles. So, hier ist Leerzeichen davor. Und Zitatseiten sollen nicht genannt werden. Dann ich, lösche ich das. Und wir schauen hier. Genau, das ist hier ein, ein, ein, sind zwei Autoren die werden eben durch ein End, End getrennt, da kann man auch andere Sachen einstellen, aber da gibt es jetzt hier keine Informationen dazu, das ist, immer, das ist immer unschön. So, Initial nur einfügen, wenn es sich um zwei verschiedene Autoren mit dem gleichen Nachnamen und gleichen Erscheinungsjahr handelt. Ähm das ist so ein bisschen das, was ich gerade meinte mit diesem, mit diesem K-Punkt Schmidt. Es kann sein, dass man hier mit, mit dieser Funktion weiterkommt. Gut, wie stelle ich das ein? Das ist wieder oben hier unten in den Eigenschaften. Bei den mehrdeutigen Nachweisen, da würde ich hier das erste Kästchen anklicken und dann würden würden hier eben mehrere Autoren, äh, da würde eben hier würde ich dann Vorname, Nachname machen, weil das wird dann wahrscheinlich so so, in, so zitiert, es steht auch nicht genau drin, das ist oft so, es wird nicht genau gesagt, was, was gemacht werden soll. Also ich nehme es mal hier rein Sie wissen, wo Sie nachgucken müssen und wo Sie solche Sachen ändern können. Verschiedene Referenzen, die zusammen zitiert werden, sollten nach Datum geordnet sein. Also Sie haben hier ähm, Green 1990 kommt als letzter, obwohl G wäre ja hier vor dem S, aber es soll hier eben nach, nach Datum geordnet werden und nicht, nicht alphabetisch. Ähm, also, wir haben hier, das ist das, ne, das ist aufsteigend, 1959, 82, 1990. Wir merken uns das aufsteigend. Und wie stelle ich das ein? Das ist wieder bei den Eigenschaften. Bei den Mehrfachnachweisen im Text wäre das in diesem Fall und äh, da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, die Sie anklicken müssen. Und hier ist schon dieses Benutzerdefinierte ähm, eingestellt. Das man, könnte man auch anpassen, aber das ist ähm, so, so, wie es jetzt sein soll in diesem Fall. Also erst ist das Jahr erscheint, äh, äh, äh, äh, äh, wichtig danach erst der Outge Autor und äh, das Jahr soll eben aufsteigend. Also hier müssen wir in dem Fall nichts machen. Okay, drücken. Im Text werden mehr als zwei Autoren als Jones et al. Äh, zitiert. Okay, wissen wir jetzt, allerdings wissen wir immer noch nicht, was, was dazwischen die zwei Autoren soll. Ob da ein and soll oder ein und oder vielleicht ein, so, so ein kaufmännisches und oder so. Wissen wir nicht, tragen wir irgendwas ein, aber dies et al., das können wir jetzt eintragen. Also mehr als zwei soll nur der erst genannt werden und dann et al. Das sind wir wieder im unklaren Dokumententyp hier in dieser Komponente drin. Und das ist hier auch schon voreingestellt. Ne? Das ist oft so, wenn das hier anders sein soll, dann ähm, können Sie das hier entsprechend anders einstellen. Und wenn hier was anderes stehen soll, wenn hier ein und stehen soll oder ein kaufmännisches und oder was auch immer, dann können Sie das da oben ändern. Okay, So, zwei oder mehr Referenzen, die im selben Jahr von demselben Autor veröffentlicht wurden, werden durch Buchstaben A, B, C unterschieden. Ähm, wir haben hier 73a. Ich nehme an, dass hier sollte klein b heißen. Ist vielleicht ein Fehler in der Vorgabe, gibt es sehr oft. Ähm, Wenn es kein Fehler war, ein großes B, das schafft der Editor nicht, aber ein hier ein kleines B erscheint, das zeige ich Ihnen. Da gehen wir wieder hier oben in die Eigenschaften und zwar zu den mehrdeutigen Nachweisen und ähm, klicken hier an und da kann man das, das hier nehmen, dass man dass es ans Jahr angeklebt werden soll. Okay, okay und dann ist das ist das auch erfüllt. Ich habe das jetzt hier immer nicht gezeigt, das würde noch noch viel Zeit kosten, aber das wird eigentlich immer immer sehr gut, sehr gut erfüllt. Das ist ähm, diese Eigenschaften die werden immer gut umgesetzt. Okay, jetzt als letztes will ich noch mal kurz zeigen, wie hier so ein äh, wie ein Zeitschriftenaufsatz in diesem Fall hier äh, zusammengesetzt würde. Wir haben hier ähm, Semikolon zwischen den Autoren, wir haben hier einen Doppelpunkt, wir haben hier zwischen Titel und Untertitel einen Doppelpunkt, wir haben hier eine, eine Abkürzung, ne? Abkürzung 1 ist das in diesem Fall und so weiter. Ich ähm, gehe da wieder hier rein und in diesem Fall gehe ich in den Zeitschriftenaufsatz und zwar hier oben ins Regelset Literaturverzeichnis. So. wir schauen uns das an hier sollen hier sollen semikolon davor durch dazwischen dann mache ich hier ein semikolon rein ich habe jetzt verzichtet darauf die die, die, die, die komponente zu duplizieren das ähm, würden sie dann eventuell auch machen es sei denn sie sind sicher dass es ähm, es gilt für, für alle Dokumententypen und das ist hier bei, den, bei der Autorkomponente oft der Fall. Okay, also wir gucken da oben, die Semikolon, ich weiß gar nicht, wie der Plural da ist, sind, sind drin. Dann soll hier Doppelpunkt davor. Das ist hier bei Interpunktion davor. Sie sehen, das ist ja eigentlich nochmal ein ganz schöner Abschluss von dem, was wir noch am, ganz, ganz, am Anfang gemacht haben. Das Jahr ermittelt, da ist ein Doppelpunkt davor. Ähm, ach, das Jahr ermittelt ist es gar nicht. Das soll der, ähm, das soll hier hinten sein, Es soll hier der Titel sein. Da soll der Doppelpunkt Untertitel ist schon ein Doppelpunkt. Sie sehen, wenn Sie das immer so schön reinschreiben, dann brauchen Sie da nicht immer so viel zu, müssen sich da nicht reingucken. Titel Sätze kommt weg. Dann kommt die Zeitschrift mit dem Punkt davor und in der Abkürzung 1. Das habe ich hier schon eingestellt. Punkt davor. Könnte man sich hier reinschreiben, dass es die Abkürzung 1 ist. Dann kommt der Jahrgang. Nehmen wir eine Taste davor, das passt. Dann haben wir das Jahr ermittelt. In Klammern. Das ziehe ich mir von da oben rein. Und die Seiten von bis, die sind hier. Und auch schon so, wie sie sein sollen. Also da kann man eben auch ganz viel, kann man Einstellungen machen, wie das, wie das aussehen soll. Also zum Beispiel mit S-Punkt oder so davor. Aber das soll in diesem Fall nicht der Fall sein. Und ähm, genau, da haben wir jetzt diese erste... Erste Quelle hier ist Asano. Das ist so, wie, äh, wie es in der Vorgabe sein soll. Ja, ähm, sind zu diesem Fragenkomplex noch Fragen? ist nicht der Fall. Dann habe ich jetzt noch hier den letzten Hinweis auf, ähm, auf weitere Hilfestellungen. Also es gibt ein gutes YouTube-Video im Handbuch ähm, gibt es ein großes Kapitel dazu. Und es gibt auch jetzt zwei On-Demand-Webinare schon zu den ähm, ausführlicheren Webinaren, die schon gelaufen sind. Äh, und diese Aufzeichnung hier, die bekommen Sie dann in den nächsten Tagen automatisch zugeschickt an Ihre E-Mail-Adresse und können dann da in dem Fall ähm, äh, nochmal nachschauen. Ja, wenn, wenn keine Fragen mehr da sind, dann ähm, danke ich mich, dass Sie. Äh, ach, da kommt nochmal, da ist noch mal was im Chat. Ja, Herr Kersten, sagen Sie, was, äh, was haben Sie noch eine Frage für eine Frage? Sie haben jetzt schon so lange über die Zeit gemacht, da kann ich gar keine neue Frage mehr stellen. Aber es ist einfach nur eine Ja-Nein-Frage, die, die, wo Sie vielleicht was bestätigen können, was ich denke. Ja, gerne. Machen und und wenn das. es nicht äh, geht, dann kann wir's, brauchen wir es auch nicht zu behandeln. Also einmal die Frage, ich habe eine besondere Vorstellung für eine... Äh, Literaturliste am Ende. Gibt es eigentlich irgendeinen Weg, Zitate dort mit direkt einzubauen? Also gibt es da so ein Feld? Ich habe es nicht gefunden unter den Komponenten, wo man es reinziehen könnte. Äh, Zitate, das habe ich noch nie gesehen, die nee. Anforderung. Ich schaue mal. Ähm, also also, Wenn es zu kompliziert ist, äh, ja. Frau Rapsch, bitte brauchen Sie es jetzt ja. nicht zu machen, ja, ja. dann vielleicht schreibe ich Ihnen das mal oder so. Genau, dann, dann ähm, ich gucke jetzt einmal, also hm. Sie können hier, hier gucken, das sind die ganzen Komponenten und was hier genau. nicht erscheint, da könnte das man noch mal bei der Komponente neu gucken. Ja, da ist wirklich ähm, alles drin, was ja, es so gibt. Genau, das habe ich gemacht und, und da äh, ist nicht, nicht gefunden. Da ist nur Zitatseiten, mhm. aber nicht der Text der Zitate. Ja, selber, dass man das ja, auch sieht. ja. Okay, das war das eine und das mhm. andere ganz kurz. Äh, Sie haben ja gesagt, man kann keine eigenen Dokumententypen äh, definieren mhm. und man kann auch keine eigenen... Ähm, äh, Textkomponenten hm. definieren, sondern nur eben über, über dieses Freitext-Element. Hm. Wie ist es denn mit den Elementen selber? Kann man, also ich meine, man hat ja, Sie haben vorhin gezeigt, wie man, wie man Klammern, runde Klammern einfügen hm. kann zum Beispiel. Kann ich dort ein Sonderzeichen selber erstellen? Ja, ja, genau. Das ist alles möglich. Das ist hier, das geht so. Ähm, Komponente neu. Und dann hier. Und dann haben Sie hier ein. Ähm, was, was hätten Sie gern für ein Sonderzeichen? Machen Sie mal so ein Add, weil ich ein, ein Feldbegrenzungszeichen genau. brauche. Genau. Und das kann ich dann. Genau, dann, haben wir schon. dann können Sie hier, das hier, diese geschweifte Klammer können Sie in dem Fall wegmachen, weil da ist ja keine, ist ja kein Platzhalter ja ja. dafür was einfügen. Und dann können Sie das. Verwenden. Das ist dann hier irgendwo, da unten, sehen Sie? Das Ad. Ah ja. Okay, ja, da das kenne ich. Hm? Super. Das heißt, ich kann dann damit so eine Exportdatei erstellen, die ich sozusagen importieren kann, wenn ich so eine Trennzeichen brauche. Vielen Dank. Ja, Echt? genau. Hm? Vielen Dank für das und für das ganze Seminar. Das war ganz, ganz toll. Und auch für das Webinar, was Sie aufgenommen haben. Das wurde ja heute nochmal rumgeschickt, habe ich auch gesehen. Ganz toll ähm, und wirklich hilfreich in richtiger Hinsicht. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. So, jetzt haben Sie noch zwei, zwei Fragen im Chat. Äh, okay. Gibt es einen deutschsprachigen Support, um den Stil einer Citavi bestehenden Zeitschrift, das ist hier so, ein, so eine tierärztliche mieter Zeitschrift, in Citavi für alle gespeichert zu ändern? Ähm, ja, also wenn ich das richtig verstehe, ähm, Wobei, in einem zitawi bestehende Zeitschrift mm, dann müssen, das müssen, Können Sie mir das noch mal vielleicht hier ins, ins, ähm, ins Mikro sagen? Was, ähm, äh, genau, ja, ja, ich sitze im Editorial Board dieser Zeitschrift. Die hat leider keinen Verleger, sondern wir sind eine Gesellschaft. Und ich bin in der Bibliothek angestellt und mache hier die Zitawi schulungen hm? Und soll ganz einfach einen anderen Stil äh, der, also der Zeitschrift zuweisen. Mhm. Ich habe gesehen, es gibt einen Support, wo man das gegen Geld machen kann. Mhm. Gibt es den auch in Deutsch, weil dann würde ich mir das Ganze auf Englisch äh, ersparen zu schreiben. Ähm, also ein Support gibt es, das ähm, in dem Sinne, dass... Ähm dass, äh, genau ein Verleger oder wie auch immer uns oder Nutzer uns äh, eine Vorgabe zuschickt ja und Citavi erstellt diesen Zitationsstil dann genau er muss nämlich äh, permanent gespeichert sein genau der genau und der Support das kostet das war Jahrzehnte also bis, bis, bislang immer frei ja und das kostet jetzt äh, 240 Euro das würde auch passen. Ich hm. möchte das nur nicht wegschicken und dann liegt das zwei Monate. Oder wenn ich Pech habe, muss ich das noch einmal ändern. ja? ja. Weil ja. wir sind erst in Probe auf dieser Plattform und der Zitierstil wird von der Plattform nicht unterstützt. Ja. Also die Plattform ist auch kein großer Verleger. Ja, ja. Ja, und da, das... Es kennt sich auf beiden Seiten wenige Leute aus und daher bin ich die Einzige. Ja, ja okay. Da gibt es im, ähm, äh, da gibt es, äh, ähm, ein, ich schaue mal gerade, einen Zitierstil kann man da hochladen. Ähm, äh, genau, das, das finden sie irgendwo bei, bei, dem, ja. bei dem Support. Da gibt es, wo man auch so ein Ticket absetzen kann, da gibt es auch die Möglichkeit äh, zu sagen, ich will einen Zitierstil bestellen. Ja. Hm? Geht das auch in Deutsch oder muss ich das in Englisch machen? Nö, nee, nö, nee, da können Sie in Deutsch, Deutsch schreiben. Okay, passt. Genau. Ja, ja, also es, der, der, der deutsche Support ist ja, ist, ist ja immer noch da. Es ist jetzt halt viel auf Englisch irgendwie. Und das, ähm, also auch auf der, auf der ähm, Citavi-Seite. Das wird dann auch irgendwie angepasst, ja, aber ähm, es, der, ja, es ging. Es ging auch in Englisch, ja, aber ja, in ja, Deutsch ja. kenne ich mich ja, besser ja, aus. Ja, ja, genau. Hm? Vielen Dank, das okay. war sehr informativ. Ja, gerne. So, jetzt ist, glaube ich, noch eine Frage da. Ups. Nee, das oder was? Ne, das war, das waren die. Das waren die Fragen. Ich denke mal, ähm, habe alles, sollte ich irgendwas äh, verpasst haben, ich schaue mir den Chat nachher nochmal an und würde dann ähm, äh, würde dann das per E-Mail per E-Mail ähm, äh, zuschicken. Ja, also wenn jetzt äh, keine Fragen mehr da sind, ähm, dann ähm, danke ich Ihnen recht herzlich äh, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier reinzuschauen und ähm, äh, wünsche Ihnen schönen Nachmittag und schönen Abend.